Unsere Ankunft in Madrid war an einem Karfreitag und da in der Semana Santa, nämlich in der Osterwoche, in allen Vierteln, in ganz Madrid und ich vermute überall, wo eine Kirche steht, Prozessionen abgehalten werden, wo die Christus- und Marienfiguren durch die Straßen getragen werden, wollten wir uns unbedingt eine ansehen. Deshalb nahmen wir den Bus über Cibeles zum Neptunbrunnen, sahen uns am Prado um sowie die gegenüberliegende Kirche an und erkundeten das Barrio Las Letras mit seinen vielen Restaurants und Tapasbars von traditionell bis modern und in der Basilika wurden dann schon die Vorbereitungen für die Prozession getroffen, die wir uns dann ab 19 Uhr ansehen konnten. Schräge Musik dazu für unsere Ohren, und deshalb unterlege ich auch dieses Video mit typischer Musik aus diesen Prozessionen. Ach, was, die haben mich voll eingepackt. Hm. Oh nein, und da oben rechts wäre das Köttchen. Das machen die jetzt wohl während der Restauration, ja. ne? So, also Busfahren in Madrid ist nicht viel anders als Busfahren in Genau, so voll schnell und so. Und das ist jetzt der C-Ballet Und wenn mhm. sind direkt runter, jetzt kommst du zu mir. Ah, und dann steigen die auf das ist eigentlich auf rein und Das ist C-Ballet. Ah. Und jetzt die nächste. Coincidente con Línea 14, 37, 45. Del Prado. Also Das Prado wird restauriert. Dann wenden wir uns mal dem Herrn Goya zu. Der guckt sich das alles an. Er ist richtig. Das ist eine Rubensausstellung, die haben wir näher. Dann sieht man, dass auch der Freitag die Museen geöffnet haben. Ausmaße, Prado-Museum sind schon nicht schlecht. Vor allen Dingen diese mini kleine Werbung für die Romitz ausstellung Wie heißt das? Hieronymus? Hieronymus. Hieronymus. That's what All It okay. doesn't okay. Oh, cool. oh, ja, wo sind wir jetzt erstmal